Die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland gehen vom Netz. Das sind ISA 2, das Emsland und Neckar Westheim 2. Was das für Deutschland bedeutet, darüber möchte ich gerne reden. Mit dem Leiter der Umweltredaktion vom SWR, mit Werner Eckert. Hallo Herr Eckert, ich grüße Sie. Hallo, grüße ich, Martin. Herr Eckert, sagen Sie, wir stecken wahrscheinlich mitten in einer Energiekrise und Deutschland will aussteigen aus der Atomenergie. Ist das der richtige Zeitpunkt? Es ist der Zeitpunkt, den diese Gesellschaft sich gegeben hat. Wir haben ja ein Rein und Raus bei der Atomenergie erlebt in den letzten 20, 25 Jahren. Und Atomenergie, wie überhaupt jede Energiepolitik, braucht Verlässlichkeit. Und diese Verlässlichkeit ist in Deutschland einfach weder in die eine noch in die andere Richtung möglich gewesen. Und jetzt ist eben alles ausgerichtet gewesen auf diesen Ausstieg. Und jetzt, denke ich, muss er auch stattfinden, weil alles andere würde nur das Leiden sozusagen verlängern. Und auch in der Industrie gibt es ja die klare Ansage, das ist uns zu unzuverlässig. Wer weiß, wann beim nächsten Regierungswechsel dann alles wieder in die andere Richtung geht. Und deswegen ist das sicherlich der rechte Zeitpunkt. Denn wir sind dabei, die Erneuerbaren aufzubauen und der Rest an Leistung, den die Atomkraftwerke, an Energie den Sie liefern, der ist nicht mehr so groß, dass das jetzt akut ein Problem darstellen würde. Sie haben die Energiesicherheit damit gerade schon angesprochen, die auch ganz oft in den Vordergrund geschoben wird. Und das heißt da zum Beispiel auch von der deutschen Industrie- und Handelskammer, dass wir da noch nicht über den Berg sein, was diese Sicherheit, die Versorgungssicherheit angeht. Wie sieht es da aus mit der Versorgungssicherheit? Also es gab ja mehrere Stresstests, was diese Lage betrifft, Gas- und Stromversorgungslage durch die Bundesnetzagentur. Und da hat sich gezeigt, dass für diesen Winter es eben angezeigt war, noch diesen Streckbetrieb zu machen, aus Sicherheitsgründen. Aber dass die Versorgung mit Strom grundsätzlich kein Problem darstellen wird, auch im kommenden Winter ohne diese Atomkraftwerke. Also rein die Versorgung. Wobei solche Prognosen, Projektionen immer deswegen schwierig sind, weil wir ja nicht auf einer Insel leben, sondern in einem europäischen Verbund stecken. Und ähm, das ähm, uns mehr betrifft, was zum Beispiel in Frankreich mit der Atomenergie passiert, als das, was bei uns mit den letzten drei Kraftwerken passiert. Die sind eine äh, Quantität negligible, also sind nicht wirklich bedeutsam, 2,5... Äh, Gigawatt, die da noch Leistung bringen. In Frankreich haben wir ganz andere Größenordnungen an Atomkraftwerken, die gerade in Revision sind oder abgeschaltet werden mussten, aus Sicherheitsgründen. Und dieser Faktor beeinflusst letztlich die Versorgungssicherheit auch in Deutschland mehr, als die Frage, wie es um unsere eigenen Kraftwerke steht. Warum beeinflusst uns das mehr? Weil wir in einem europäischen Verbund sind und weil sich eben gezeigt hat, wenn in Frankreich die Atomkraft Probleme hat und sie hat massive Probleme, dann äh, zapft Frankreich Strom um jeden Preis bei den Nachbarn ab. Wir haben in, äh, im vergangenen Jahr rund 6% Prozent unserer Stromproduktion, der deutschen Stromproduktion, alleine nach äh, Frankreich geliefert äh, und die Franzosen haben für Strom fast jeden Preis bezahlt, einfach weil sie Not am Mann haben und natürlich, wenn dann ähm, auch in Zukunft diese Situation anhält, Frankreich ein starker Nachfrager ist, dann treibt das die Preise in die Höhe und dann ist natürlich jedes Kraftwerk, was in Deutschland nicht produziert, potenziell preistreibend. Da gibt es ja unterschiedliche Analysen und deswegen kommen die auch zu sehr unterschiedlichen Schlüssen, weil eben die Frage ist, welche Rahmenbedingungen rechne ich immer ein. Also das reicht von... Die Abschaltung in Deutschland hat praktisch gar keinen Preiseffekt, was das IFO-Institut gesagt hat. Bis zu ähm, der Preis an der Börse könnte 12 ähm, bis 13 Prozent höher werden, äh, was die Wirtschaftsweise Professor Grimm äh, ausgerechnet hat. Also da gibt es recht unterschiedliche Annahmen. Würde es eine Möglichkeit geben, um diesen, dieses Preischaos, nenne ich es jetzt mal, also, dass, wirklich, dass es wirklich sehr teuer wird, kann man das irgendwie verhindern? Nun, wenn man ähm, für ganz Europa eben genug Kapazitäten am Netz hat, ist das sicher eher kein Problem. Ähm, insofern hängen wir da ein bisschen von Frankreich ab. Ansonsten natürlich im Bereich der Erneuerbaren bei uns äh, können wir hoffen, dass es a einen milden Winter gibt und b viel Wind. Ähm, das würde äh, allen dann auch wirklich helfen. Lassen Sie uns noch mal einen Blick auf diese Verteilung werfen. Das bedeutet, wir haben so einen, einen, einen Grundstrom, der im Moment die Atomkraftwerke noch sind, Kohlekraftwerke und so weiter und so fort. Und obendrauf kommt dann die Windenergie und die Sonnenenergie, die dann immer, wenn sie vorhanden ist, eben dazu gespeist wird ins Netz. Wie viel ungefähr macht da denn im Moment im deutschen Netz der Atomstrom eigentlich aus? Der macht wirklich nur noch... Ähm 3% ungefähr aus ähm, an der, dem 4% vielleicht, was wir ähm, brauchen an Strom in Deutschland. Also insofern ist das jetzt wirklich keine Qualität mehr, die ähm, entscheidet, ob Strom da ist oder nicht da ist. Es gibt ja immer wieder Überlegungen, ja, wenn man noch die sechs Kraftwerke, die ja prinzipiell noch da sind, die noch existieren, betreiben würde, dann käme man auch auf höhere Sätze. Man könnte einen Teil eben auch ähm, nochmal mit Atomkraft hochfahren. Aber man muss immer eines sehen, da gibt es ja eine Konkurrenz und auch um die wird erbittert gestritten zwischen den Erneuerbaren und den Atomkraftwerken. Die einen sagen, ja, wir brauchen diese gesicherte Leistung, Deswegen wären Atomkraftwerke wichtig. Andere sagen, jedes Atomkraftwerk, was am Netz hängt, verdrängt im Zweifel Wind- und Sonnenstrom aus dem Netz. Und die Wahrheit liegt wie immer ein bisschen in der Mitte. Es hängt davon ab, zum Beispiel, wo die Kraftwerke stehen. Also ein Kraftwerk in Deutschlands Norden, das ist in Emsland der Fall, das tritt in direkte Konkurrenz zu, dem Strom von den Windkraftanlagen dort, weil die produzieren bei Starkwind sehr viel Strom und dieser Strom muss in den Süden geleitet werden. Das ist ein Engpass, das wissen wir ja, dass wir den Strom nicht so ohne weiteres dahin kriegen, wo die Verbraucher sitzen. Und da gibt es also eine Konkurrenz, eine direkte Konkurrenz zwischen Atomstrom und dem Strom aus Erneuerbaren. In Süddeutschland sieht das möglicherweise anders aus. Da haben wir ohnehin zu wenig Kraftwerkskapazität, weil in Süddeutschland viel zu wenig Windräder aufgebaut worden sind. Und da könnte eher das Problem entstehen bei der Abschaltung der Atomkraftwerke, dass tatsächlich es schwieriger wird, die Netzstabilität herzustellen und die Netzbetreiber mehr Geld in die Hand nehmen müssen, um im Zweifel durch sogenannten Redispatch die Netze zu stabilisieren. auch mit mit Hilfe von Strom aus dem Ausland, den man teuer einkaufen muss. Und wenn man das sich jetzt genau anguckt, könnte man ja eigentlich sagen, dass diese Atomkraftwerke, wenn sie abgeschaltet werden, eigentlich ein kleiner Booster sind für erneuerbare Energien. Weil dann ist der Druck, sie aufzubauen, höher. Das ist so und das ist auch, deswegen sind diese Fragen immer auch sehr politisch. Was will ich am Ende des Tages? Und der Umbau zu den Erneuerbaren wird ohnehin kommen müssen, denn niemand glaubt, dass wir in Deutschland eine unmittelbar jetzt, in den nächsten zwei Jahrzehnten, wenn der Kampf gegen die Klimakrise gekämpft werden muss, dass wir da mit Atomkraftwerken irgendwas erreichen. Also bei uns ist das überhaupt keine Option. Also Wir müssen auf Erneuerbare jetzt ganz einfach auch setzen und alles, was die boostert, Eben ist dann am Ende des Tages auch eine sinnvolle Maßnahme. Das kann in anderen europäischen Ländern anders aussehen und wird sicherlich auch weltweit anders aussehen. Da ist man, was das betrifft, gelassener und sieht eher ein Nebeneinander. Aber man muss vielleicht eines noch mal ganz deutlich sagen. Im Kampf gegen die Klimakrise, und darum geht es ja ähm, letztendlich entscheidend, setzt alles weltweit also alle regierungen und auch ähm, die internationale energieagentur zum beispiel auf die erneuerbaren energien als die günstigste als die jetzt zu habende und für alle verfügbaren technologien das ist also äh, sozusagen der kern des wandels welche rolle daneben atomkraft spielt äh, das ist durchaus umstritten die nun sind aber die europäischen Nachbarn dabei, zum Teil sogar noch neue Atomkraftwerke zu bauen. Sind wir dann jetzt auf dem Holzweg oder die oder sind wir die Vorreiter? Wie ist dann die Situation zu erklären? auch wieder eine Frage der Haltung. Also, ähm, wir sind nun mal raus. Und insofern sind wir Vorreiter und auch wichtig für die Welt, weil wir können als Industriestaat im Zweifel vorführen, dass es möglich ist, ähm, den Ausstieg aus den fossilen Energien und der Atomkraft mit Wirtschaftswachstum und Klimaschutz zu verbinden. Das wird nicht im nächsten Jahr gelingen. Erstmal verbrennen wir mehr Kohle, aber das könnte in zehn Jahren etwas sein, das man nach außen zeigen kann. Das wäre dann Deutschlands Funktion, weil wir nun mal ausgestiegen sind. In anderen Staaten der Welt sieht das anders aus, wobei man auch sagen muss, dort ist Atomkraft auch nicht die Lösung. Frankreich ist ein bisschen besonders, weil dieser hohe Anteil, 70 Prozent Atomstrom, weltweit etwas sehr einzigartiges ist. Und was diese Renaissance betrifft, da geht es immer um einige Prozente an der Produktion und nicht wirklich um eine komplette Umsteuerung oder dass irgendjemand sagen würde, wir brauchen keine Erneuerbaren, wir machen alles in Atom. Das ist eigentlich keine Haltung, die ich weltweit irgendwo sehe. Und wenn man ganz konkret Frankreich anguckt, 50 AKW, die dort momentan sind, sechs neue sollen möglicherweise gebaut werden. Diese 50 sind so alt, das sieht man ja jetzt schon, dass sie so große Probleme haben, dass die über kurz oder lang abgeschaltet werden müssen. Irgendwann sind die raus und wenn die nur sechs neue bauen, selbst wenn das große sind, wird der Atomstromanteil in Frankreich eher zurückgehen als zunehmen. Und das gilt für einige Länder. Also es ist nicht so, dass hier eine Systementscheidung fallen würde, entweder die ganze Welt raus aus dem Atom oder alles wird jetzt über Atomstrom gelöst, das sind nicht die Optionen, die auf dem Tisch liegen. Erneuerbare äh, sind der Key, der Schlüssel ähm, zur Entwicklung einer Energiewende. Und der Atomstrom kann im einen oder anderen Land eine mehr oder minder bedeutsame Ergänzungsrolle spielen. Was müsste denn in Deutschland jetzt passieren, damit, diese, damit Deutschland dieser Vorreiterrolle wirklich gerecht werden kann? Also wir brauchen ganz sicher eine Verdopplung des erneuerbaren Stroms bis 2030. Das wäre das Minimum. Dazu müssten, das kann man ja absehen, mehr Wind. Windkraftanlagen und Solaranlagen gebaut werden, Windkraft vor allen Dingen auch in Süddeutschland, die beiden Energien ergänzen sich. Wir brauchen Trassen, wir brauchen die Trassen, die zum Teil in Planung sind, die sehr viel schneller kommen müssten, die den Windstrom nach Süden transportieren. Wir brauchen sicher auch Gaskraftwerke, um im Süden vor allen Dingen eben genug Erzeugungskapazitäten zu haben, wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint. Das ist eine Realität. Das passiert vor allen Dingen in manchen Januarwochen. Ähm, hat das dramatische Auswirkungen? Dafür brauchen wir dann Speicher, um das zu überbrücken. Wir brauchen eben diese äh, Gaskraftwerke, die idealerweise. In zehn Jahren und danach mit grünem Wasserstoff oder aus grünem Wasserstoff gewonnenen grünen Methan betrieben werden. Wir müssen unsere Biogasvorräte, die wir ja haben und in vielen Biogasanlagen erzeugen, sinnvoller nutzen als derzeit. Derzeit machen wir einfach durchlaufend Strom daraus. Wir müssen in Zukunft dieses Biogas aufsparen, um eben die Lücken zu füllen, die Wind und Sonne äh, haben. Wir brauchen da Residuallast. Also wir müssen diese Ausgleich, den Ausgleich sozusagen fahren, unter anderem mit Biogas. Da sind ganz, ganz viele Dinge, die getan werden müssen, parallel getan werden müssen. Werner Eckert von der Umweltredaktion beim SWR. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Gerne.